Willkommen zurück zur Henry Stickman Collection! Und zu dieser geilen Musik, denn die wechselt irgendwann so zu so einer Gameboy Musik. Zumindest hört sich das für mich so an wie eine Gameboy Musik. Und heute machen wir Episode 3, Infiltrating the Airship. Das wird sehr interessant, denn das ist der einzige Teil, den ich selber nicht gespielt habe. Ich habe es mir irgendwann mal auf YouTube angeschaut, aber gespielt habe ich es selber noch nie. Und deshalb werde ich, werd ich diesen Teil am wenigsten kennen von allen. Ähm, falls es irgendwas zu bereden gibt, also wenn ich irgendwas vergessen habe zu sagen, weil ich bin ja in den letzten Folgen immer zurückgegangen in den Spielen habe irgendwas gesagt dazu, weil mir doch irgendwas eingefallen ist, aber falls mir was, irgendwas einfallen sollte, werde ich es einfach irgendwie in den Kommentaren oder so anpinnen oder so. Denn ich möchte meine Zeit nicht verschwenden und ihr seid auch... Nicht hier, um mich labern zu hören, sondern um dieses geniale Spiel zu sehen. Und wir fangen an, infiltrating the airship. Well, well. Look, we finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them down any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, and <laughs> even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship, the rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, uh, how do you want me to bring you in? Okay, jetzt zum kleines Recap, für die, die es nicht wirklich verstanden haben. Äh, sagen wir so, das Gesetz hat uns erwischt, aber... Und das Government, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube es war Government, ja, Government müsste es sein. Ähm, die haben uns erwischt, aber sie lassen uns ein freier Mann sein, wenn wir diese bösen top hat leute äh, festnehmen. Und das ist jetzt unser Job. So, und unser erster Job ist hier, herauszufinden, welche Art von den Dingern uns dorthin bringt. Ich glaube, alles bringt uns dahin und dann haben wir viele verschiedene Endings, oder? Kann man nachschauen, wie viele Endings? Ah, ja, es gibt vier Endings. Okay, ja, dann glaube ich, ist das hier so. Ähm, Weißt du jetzt nicht, was Earpiece macht. Wir können auch mit einer Kanonenball, mit einem Cannonball, <lacht> Kanonenball, lol, äh, mit dem Cannonball uns wegschießen lassen. Ähm, mit einem Grapple Gun. Oder die Sticky Head. Komm, wir machen die Sticky Head. Das ist bestimmt am Lustigsten. Alles klar. Und da sind wir auch schon drin. Wir haben, wir können einmal eine Ball and Chain benutzen. Oder Zero Point Energy. Was ist das denn? Das hat sich interessant. Dann nehmen wir das. Oh, cool. Oh. <lacht> I don't really know where we we're planning to put that. Ja. So, und hier sieht das... Äh, im letztem Spiel sah das ja aus wie so eine Blueprint. Und hier sieht das aus wie so ein... Ja, wie so ein Security-Gerät, finde ich. Ähm, ja gut, das funktioniert also nicht. Dann nehmen wir doch die Ball and Chain. Äh. Oh, wir leben. Rank! Lightning Crick! ist! Boah, wow, wir haben es so schnell geschafft! Oh. Oder auch nicht. Ey, muss ich gleich mich abschießen? You win! Good job! A winner is you! Juhu! War das schon das Ending? Nee. Nee, ist es ist nicht. Was gibt's es denn hier für Achievements zu sammeln? Okay, hier gibt es fünf. Oh Gott, hier gibt es noch viel mehr. Okay, es gibt viele Achievements anscheinend. Alles klar. Okay, ne, hier können wir nichts machen. Das war also das, ich sag mal, Anführungsstrichen Ending. Gut, Sticky Hand ist anscheinend das, was ich genommen habe, ist anscheinend das Einzige, was zu gar keinen guten Ending kommt. Okay, ähm, dann nehmen wir doch das ERP's. Ich glaube, dass das einfach die ganz normale Art ist. Ja, ja ist es. Okay, das ist ein böser Typ. Wir können mit C4 uns sprengen. <lacht> Einfach mal anklopfen. Mit, äh. Mit ACET drüber. Oder mit einem Staubsauger. Komm, wir klopfen einfach mal ganz nett an. Jemand zu Hause? Hi. Oh, äh, äh, they probably would have let you in if you had Girl Scout Cookies with you. Ja, glaube ich auch. Äh, ja gut. Na ja, komm, C4! Oh. <lacht> Hätte ich mir denken können. You know, when they blow stuff up and say take cover, that's why. Ja, normalerweise hätten wir uns eigentlich äh, nicht dort aufhalten sollen. Okay. Das wird zwar sowieso nicht funktionieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es der Staubsauger, oder? Ich glaube, ich nehme Ace, ich will sehen, was passiert. Ich wusste, es wird nicht funktionieren. I can stand acid nicht. Oh, lustig. Okay, Staubsauger! Natürlich funktioniert er. Weapons Clan. Any ideas? Let's think Okay, wir sollen also Beweise mitnehmen. Oh, das ist geil, das sieht cool aus. Wir können uns entweder verkleiden, können mit ein bisschen Klebstoff pupsen, oder wir haben einen Trans Dimension Laser. Das hört sich doch mega cool an. Ich glaube ich nehme den disguise, ich finde das irgendwie am coolsten. Versuchen wir's. Right, so if we go up to 3 caliber. Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. You'll take you right to the hospital. Go okay. ahead. Don't worry, I'll tell the chief. Oh, Congratulations! Heavy, happy Father's Day! Okay, wir haben uns als jemanden ausgegeben, den wir uns nicht ausgeben hätten sollen, denn der hat äh, irgendwas in einem Hospital, keine Ahnung. Äh, war auf jeden Fall nicht gut. Äh, ja, dann sollten wir uns vielleicht nicht disguisen. Ähm, was macht denn der Transdimensionalizer? Visit alternate dimensions with the flick of a switch. It's super easy to use and gives awesome results. Uh, you went to the first dimension. It's okay. Just flip the switch up to get back to. Oh, right. <lacht> ja, uh, ich glaub nicht, dass uns das irgendwie geholfen hätte. Plus 1, minus eins. Ach so, er hat auf minus gemacht, weil er ist ja in 2D. Okay, versuchen wir den Kleber. Ich das funktioniert. Ja, Mann, du hast du, uns gesehen? I probably be a good place to look, right? Let me just uh help you get across that gap. Okay. Okay, wie kommen wir rüber? Wir können einmal eine Plattform benutzen. Eine Gravity Bubble, Tails oder Charles. Komm wir nehmen Charles, bester Freund. Alright, here came. Uh <lacht> Hey look, Charles is here. Äh was hatte er sich dabei gedacht? Okay, äh, wie kommen wir da rüber? Plattform wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gravity Bubble, das hört sich cool an. Ja, ich habe dieses Ding hier, das kann manipulieren, die kann manipulieren, die kann man überlaufen werden. Let me just... Wait... Oh... Oh... Oh... So, wait, does up increase gravity? Und does it lift you up in the air? <lacht> ja gut, wenn man, wenn man nicht weiß, ob oben nach unten geht und unten nach oben oder andersrum, ja, das kann ich schon verstehen. <lacht> okay, äh, versuch mal Tails. Okay, wir werden wie werden wir ihn los? Wir können seine Knochen zerschmelzen. Wir können sein Gehirn steuern lassen. Eine Gatling-Gun. Hört sich an wie von Heavy im Team Fortress, man das äh, spinnt. Oder Remote Access. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Hm. Versuchen also, wir, haben Mind Control. Äh... Uh. Controlling another person is harder than it looks. Okay. <lacht> okay. Äh... Uh. Dann... Dann, dann... Ich weiß halt nicht, was die beiden machen sollen, deshalb... Komm, das sieht lustig aus. Vers versuchen wir mal, seine Knochen zu schmelzen. <lacht> Der tut mir ja schon fast leid. Think nobody knows about this here we'd be in a lot of trouble. Mm. Oh aha. Oops. <lacht> you missed! How could you miss? He was three feet in front of you. Oh man, I remember this. Okay, think um was haben <lacht> Spook fucking kick, fucking kick. I think you put too much energy into that that time. Oh man, I remember think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Okay, Ooh. spook! Uh oh. hello, Mr. Spider. <laughs> Alright, you got some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Hm, okay, was können wir machen? Shut off the power, recruit... Nee, reroute the power. I don't need your help, or make an animal noise. Okay, I don't understand what that means. Okay, I don't understand what that means. <lacht> okay. I, I don't what that means. <lacht> okay, sorry, okay. ich muss es machen. Okay, jetzt mal ehrlich, was machen wir? Äh, uh, Shut off the power, reroute the power, or I don't need your help, ähm. Um, äh, uh, reroute? Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. No. No. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors. Uh, the chopper. Tank in der box. Hey, what are you doing? Yeah, wir we got situation in the cargo bay. Okay. Wir müssen hier raus. Doch wie? Mit einer Flashbang? Schlafgas? Die Bananenbombe? Oder eine Force Gun? Wirf den Bananenbomben! Das macht keinen Sinn. WIRF DIE BANANENBOMBE! Dun dun dun dun, ooh, BANANA! Dun dun dun dun! Oh, BANANA! <lacht> banana. <lacht> 64! Yes! Is it edible? Oh, BANANA! Oh, Banana. Oh, Banana. Sorry, das musste ich machen. <lacht> okay. Äh, wenn die Bananenbombe nichts bringt, dann wird die Flashbang wohl auch nicht bringen. Versuchen wir das Schlafgas. Oh. Äh, ja, gut. You snooze, you lose. Oh, I guess in this case you. Don't snooze, you lose. <laughs> Alles klar, da wird ich die Forskern. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Oh, cool. Uh, <laughs> what's going? Oh, like a boss. Hmm. This could be a problem. Rank! GOVERNMENT SUPPORTED PRIVATE INVESTIGATIONS Das war eins der vier Endings Alles klar Ja, das war doch mal interessant, oder? Ups, ich, ich, ich wollte ich wollt nicht... Ups... Map Ah, wir sind eh schon hier. Okay, was haben wir verpasst? Äh... Hier haben wir was nicht Ach, Plattform. Okay, äh, uh, let me just, äh, uh, teleport this thing in here for you. Yeah. Äh. <lacht> Targeting System must be a little off. Ja, yeah. sieht wohl so aus. Was können wir hier machen? Oh, Gatling Gun. Alright, get to bring out the big guns. Hey, should we get to go now? <lacht> wow, he didn't even hit the door. Wow. Remote access. Alright, äh. Uh Hacked into their security system, uh, should be able to open the door from here. Whoops. wrong subroutine. Ja gut, äh... Uh, hier nichts machen. Oh, ich wollte hier thing, gar nicht die Ninja-Sterne werfen, we ich wollte irgendwas had drücken. So a mm. Oh man, der duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. This isn't a good time, Charles. Aber that sounds crazy Äh, <lacht> uh, hier war alles richtig gemacht. Alright, do you want me to do? Ich möchte gerne ein Animal. No okay, nein, das war's. Um... Shut down the power. Okay, shut down the power now. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich wollte nur so nicht sagen, ich hab's gewusst. Let's hope the landing gear still has power. Okay, ähm, ich brauch deine Hilfe nicht! sorry, I just thought you some help, Aua. Good hustle. Ja. Das passiert, wenn man böse zu Charles ist, ne? Okay, Flashbang! Fire the hole. <lacht> half life -Sound effekte ah! Wow, that was bright. Uff. Alles klar. Dann haben wir die Cannonball und die Grapple Gun. Hm. Welche nehmen wir? Nehmen wir die Cannonball. Hey, I've been I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, oh, yes. Let me have a look. Oh yeah. Go go, I'll hold him off. Come on, Okay, Laser? Ein Stuhl oder ein Froster? Hm. Was soll man nehmen? Äh. Wozu ein Stuhl? Hm. Nee, gut, Laser stelle ich mir zu übertrieben vor. Äh, äh, äh, äh. Ich weiß es nicht. Nehmen wir alles noch der Reihe, Laser. Wow Newton's <laughs> third law. One force is actually two forces and they uh, are the same, but they're also different. Yeah, something like that. Alles klar. Stuhl! Wow <lacht> no, I'm serious. Okay. Für Gettamme werden, oder? Oder? oder, uh, Eject! Oh, so geklappt! Oh, noch mehr, noch mehr. Okay. Hurry up Er oh, die Türen! Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Uh, uh, Metal Fist! <lacht> Aua. I think it would have been cooler if we turned into Rhino. Ja. Uh. Okay. Uh, hurry up now. I the doors. Oh, oh, oh, oh, oh. Äh, uh, äh, uh, äh, uh, WAP! <lacht> Summer not mentally prepared enough for alternate dimensions. Oh, ja, ja, gut, das kann ich verstehen. Oh. Das sah aus wie so ein Lego-Stein. Deshalb wollte ich das leben. Hier sieht man es gleich nochmal. Hier so ein bisschen. Ah, uh, Beans! Oh, der Superfurz! Oh. <lacht> Haha! wer wow, ist das hier eigentlich? Okay, was haben wir? Wir können Metallbändigen äh, Rocket jumpen oder die Robo-Pants. Komm, wir machen Rocket Jump, so wie in Team Fortress. Funktioniert? No, no, no, I've got you. <lacht> oh oh, Dirk oder Yo-Yo? Was sollen wir nehmen? Ein Dirk oder ein Yo-Yo? Yo-Yo. <lacht> <lacht> Leute, aufbauen! The Right Hand Man attacked. Okay, wir können bashen, Psy, goods oder defend. Komm, wir den psi. Zwei so, Flash! Scharfes S. Could not stop crying. Fire the gun. Oh. Oh. Oops. I'd be crying if you flashed me too. Ach so, jetzt check ich's erst. Lol. Was passiert bei Dirk? <lacht> Final Fantasy. Lol. Pokémon Sounds. Fight, Blitz, Tools oder Magic. Komm, Blitz! Chain Gun? Oh oh. Nein! Das ist so ein Hit. I thought for sure that would have done it. Schade. Versuchen wir das Video nochmal. Äh. <sweat> <sweat> <sweat> uh. Good! Multi-bottle rocket! Yes! Du, du, du, du, du. You won! Level up! Oh my goodness! Bound to the earth! Okay, wie kommen wir da runter? Mit einem Glider? Den Jet Boots? Oder beef up? Wie versuchen mal die Jet -Boot. Äh, uh, what? Jetboots Production Notes. Find leider Material to construct boots out of. Aha, also sie sind zu schwer. Ja, gut, die sehen auch so schwer, schon so schwer aus. Äh. Uh, beef up. Äh, uh, ich will mal gucken, was das hier macht, weil das hört sich interessant an. Wow. Oh! oh. Beep up! See results in up to eight seconds! Ja das äh, habe ich gesehen. Autsch. Äh, dann, dann der Gleiter <lacht> Alles klar. Wir können jetzt entweder unsere Mission vollenden oder wir sind der neue Leader von diesem Airship. Also, das Airship gehört uns dann entweder, wenn wir hier was nehmen oder wir machen unsere mission und machen hier irgendwas ähm, ganz ehrlich ich bin kein verräter deshalb nehmen wir hier was und ich denke nicht dass parachute gut genug ist nimm mal den tank gut der tank wird wahrscheinlich auch nicht gut genug sein ich meine wie soll uns ein tank helfen aber komm sieht cool aus und das erinnert mich ein bisschen an das äh, newgrounds logo deshalb will ich den tank nehmen ja. Ja, wir haben überlebt! This uh, Dokument ist zu zertifizieren, dass Henry-Stickman hat den Pattern for unsere Crimes. Äh, Asuka. Wir sind freier Mann! Rank! Relentless Bounty Hunter! Wir haben unsere Mission vollendet. Okay, das sollte ich mir vielleicht von anderen spiel aus aufbauen den satz aber yeah wir haben es geschafft aber uns gibt es gibt noch hier sehr viele fails die wir uns noch anschauen wollen deshalb gucken wir mal was der froster macht also machen 60 you know i really expected you to go faster with those thrusters ja gut. Okay, was können wir hier machen? Boost! Oh. Gotta go fast! Oh! By the way, there's a ramp to the door. Okay, was war das letzte? Spikes! I see you went with a defensive move. Good choice. Alles klar, machen wir nichts. Ja gut. Wow, das Ding was cool, awesome! Das Ding bewegt sich, kann man das anklicken? Ah, lol, das, das ist ein Mund, ne? Lol, okay, hier nichts machen. Werden wir wahrscheinlich einfach zerquetscht, oder? Ja. okay, okay, nochmal Quicktime-Events. How's the head, by the way? <laughs> um, what have we here? noch gemacht? Oh, so, stimmt. metal Robo Pants? Come, you need the Robo Pants. <small noise> <small noise> oh, you forgot to wear the harness, didn't you? Oops. Metal band. You're a Bender, Harry Gandalf. Oh, geil. Kann man es anklicken? Nee, okay. Und oh, ich hab sechs Sachen. was ist hier noch so? Gab bei Dirk. Magic. Reflect. Fire. Oh, nice. Oh, er reflektet das. Oh, oh. Oh, nein! G, that backfired! 10 out of 10 jokes hier, folks. Ich merks. Das ist aber echt geil gemacht hier. Okay, wir haben noch Tools und Fight. Äh, Fight? Oh, Bomben! Out of all those options you chose fight? How boring. Okay, actually hat er da recht. Sollte ich Tools nehmen? Ja, anscheinend ist Tools richtig. Tools. Chainsaw! Lol. Yeah! Last Reverie should have kept you low key up und so. Cool. ah das klar. Aber auch sind wir nicht fertig. Jo yo yo! Defend! Aua diesen Hintergrund, der sieht echt sehr nice aus. The best offense is a good defense. Somebody unsuccessful. Oh, okay, wenn du das so meinst, dann bashen wir dich jetzt einfach mal kaputt. Bash. Massive shockwave. Aua. My peepee. -pee. No. What did you expect? Hitting him with a Jojo will do. Jojo, hab ich gerade Jojo gesagt. What did you expect? Hitting him with a Jojo will do. Ja, gut. Das da macht dann auch wieder Sinn, ne? Ähm... Um, hier können wir noch betrain. Aber was macht Parachute? Butterfingers. Okay. Sagen wir, wir wollen das Airship. Nehmen wir dann die Dummies? Oder Missile? Ich kann mir bei beiden gar nichts vorstellen, aber nehmen wir mal das obere. Dummies. Ach, wie tricksen die aus? Du sie sind fall. Henry hatte einen Plan. Is it? Henry Oh yeah Rapidly Promoted Executive Wir sind der neue Chef dieses Raumschiff äh Raumschiffs dieses Luftschiffs Luftschiff, nicht Raumschiff. <lacht> oh. Da können wir in TF2 spielen, habt ihr es gesehen? Da war TF2. Episch. Alles klar. Missile Au. On, oh. on second thought, that might not have been such a good idea. Ja gut, okay. Wir haben alles ausprobiert, bis auf die Grapple Gun. Out. Okay, wir können einen Joy buzzer benutzen. Expanding Foam? Wir können auch einfach nur warten. Oder wir nutzen die Bombe. Komm, wir warten einfach mal. das hat funktioniert. Oder oh, klopft an. Warte, das hat funktioniert. Warte, ich will noch mal zurückgehen. Das hat funktioniert? Okay, dann ähm Nehmen wir den Joy-Buzzer. Ich will die anderen Sachen sehen. Oh. Ups. Falscher Knopf. Remind me to never shake your hand. Ja. Expanding foam. I think it said do not shake well. Okay. Oops. Bombe. Ah Bombe, my friends. Nein, falsche Richtung! <lacht> She used the remote bombs. Oh ja. Alles klar. Was können wir hier machen? Wir können ins. ...vent? Zum Elevator? Hier okay, ist ein Schlüssel. Key get. Okay. Gibt's noch mehr Secrets hier? Computer. Äh. Dann nehmen wir mal den Computer. Oh, secret files. Oh, Evidence. Oh. c a 5 Oder CIF-5. Stick home. Oh, oh. Hi, just one more turn? <lacht> Oops. Dann, also Schlüssel ist für immer, oder? Dann Elevator? Oh, das war kein Elevator. Good as one, that was an Elevator. Okay, dann, dann, wenn. Uh, oh, ein großer roter Diamant. Jetzt sind wir beim Records, aber wollen zu Volt und Cells. Alles klar, wir können einmal einfach springen. Teleporter. Uh, Magic Pencil oder die Stretchy Stretch Arms? Komm, wir nehmen die Stretch -Jumps. Ja. Nein! Falsch gezielt. That really grinds my gears. Ruffle. <lacht> Alles klar, dann den magischen Stift von Spongebob. Oder okay. gezeigt? Oh! Aua! Why did you draw a nutshot? Nutshot, Crawler? Sowas gibt's! Äh, komm, Teleporter, einfach aus dem Gag! Guck mich schon so an. Es tut mir leid. auch gesagt well i'd better get going have fun here by yourself oh ganz allein allein. Hörst schon über Sponsor reden <lacht> dann dann springen wir einfach hey, <lacht> lame. <lacht> hey, think you lame let me out of you Danke. Wir haben ihn gerettet! Okay. Wizard Magic? Hack? Paperizer? Oder die äh, Power Glove? You look like an idiot. <lacht> exactly. Dann, dann hacken wir es einfach. What are you doing? That's quite shocking. I'm glad I'm not in your current situation. I bet you can't wait to go on. Was? <lalalala, ruffle> lmao. <lacht> ich habe einfach nur meine Maus rüber gehalten, okay? <lacht> Gut, ich weiß schon vom Trailer, dass Wizard Magic nicht funktionieren wird, deshalb Paper Riser wird nicht funktionieren. Sieht so geil aus. Mal. Können wir uns mal ganz kurz den Hintergrund anschauen? Was haben wir hier? Final Destination? Irgendeine große Katze? Das Scout-Meme? Weiß gar nicht, wie der heißt. Äh. Hier Animal Crossing. Uh, hier sind ein paar Knarren, irgendein, ein Item, weiß nicht was das ist. Uh, hier eine Münze von Mario. Hier auch ein paar Hüte. Also falls ihr die anderen Anspielungen, die ich nicht erkenne, uh, seht oder versteht, dann schreibt es mir auch gerne in den kommentar rein. Was können wir nutzen? Wir können eine Claw Pack benutzen, einen Gravity Manipulator oder einen Shrink and Grow. Aber wir wissen, wie gut sowas funktioniert, nehmen wir was anderes. Claw Pack. <lacht> Ey, Kazooie! <lacht> Take care of your bird! Er uh, Claw. <lacht> wow. <lacht> Shrink and grow, das hört sich cool an. Nice. Uh oh, oh. Hey, you. stop right there! What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Uh-oh. Yeah, this is Jeffrey. Uh, I got him right here, so you guys don't need to... Okay, was kann wir nutzen? Eine Shell, blub, blub. eine Rüstung, Propane Tank oder ein Umbrella. Ich weiß halt wirklich nicht, was das ist. Also wir brauchen die Shell. Wie kann die denn falsch? Yeah. Well. What exactly was you plan, there? Keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal benutzen. Dann die Umbrella. Yeah. Ouch. Maybe a spoonful of sugar will make you feel better Yeah lecker Dann Ich soll uns der Rüstung hier helfen Propane tank? Wow Hank Hillcrowd, Tell ya huh, What? Okay Dann die Rüstung Oh, il y a musique Naruto Run Cut Mac One Dap Prototype oder irgendwas zerstrichenes? Was wollen wir benutzen? Ich habe absolut keine Ahnung. Nehmen wir einfach alles nach der Reihe. Äh. We'll take our problems and push them somewhere else. Wieso nehmen wir nicht Bikini Bottom und schieben es woanders hin? Dann die Ibi. Dark Energy Bomb. Oh oh. Oh nein, das kann nicht gut werden. Okay, bye. Oh, so sad. Gar nichts! Einfach gar nichts! Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Danke, Spiel. Oh man. Dann dann das hier. Gaben. Error. Recovery. Oh, kommt jetzt der große, allmächtige Gaben. Aufgehangen. Error. Stack Overflow. System. I.O. File. Not found. Exception. Could not find. File. C. Doppelpunkt. Äh, umgekehrt. Program. Files. Umgekehrt. Half-Life 3. Gaben. DLL. Dump Cage. Äh, cool. <lacht> Vor allem Half-Life 3. Ja, kein Wunder, dass das nicht gefunden wurde. Okay. Prototype. got to retreat, or else the Topic Clan will be history. Us? Yeah! <gasps> what is Ken? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Yeah! Rank! Pure-Blooded Thief! Oh yeah! Einmal ein Dieb! Immer ein Dieb! <lacht> oh yeah! Diddle, diddle, diddle, diddle, diddle. Alle Endings! Aber zwei Fails gibt es noch. Was haben wir verpasst? Hier haben wir was verpasst. Ah, Wizard Magic, natürlich. Roll the one. Und hier haben wir noch was. Also, Gravity Manipulator. Ja gut, ne? Get uh, Frequent Failure. I think you pulled the wrong trigger. That one launches. Okay. Damit haben wir. Warte, ich gehe nochmal kurz zurück ins Menü. Damit haben wir Infiltrating the Airship komplett durchgespielt, aber uns fehlen noch 6 äh, Achievements und alle Bios. Das wird ein bisschen dauern. In der nächsten Folge wird es dann übrigens fliegende Komplex geben, das letzte Spiel. Und dann gibt es das komplett neue, was mega lang dauern wird. Und ja, wenn werden jetzt schon, wie wir, die restlichen Achievements bekommen. Okay, Big Old Sword. Weiß nicht, wo das ist. Wahrscheinlich einfach irgendwo ein Schwert anklicken. Battery snack Yum Yum okay wahrscheinlich ist irgendwo einer vielleicht bei dem Meeting oder so Famous Movie Line not that famous uh, okay keine Ahnung ich glaube die werde ich alle nachgucken müssen dann haben wir hier noch bra <lacht> okay aber wahrscheinlich einfach nur die Sonne anklicken oder kann ich mir gut vorstellen weil das sieht ja da aus wie die Sonne und hier B -E. oh ist das der Scout da vorne Nein, das ist der Scout <lacht> Okay, äh, ich werde mir die Achievement mal anschauen, wie man die bekommt. Und, ähm... Ja, dann sammeln wir erstmal die Bios, oder? Mm, ja, sammeln wir erstmal die Bios. So if we go up to three oh, man. oh Gott, wir haben hier diesmal drei Seiten. Oh, das wird ein bisschen dauern. Fangen wir schon mal an mit Henry. Henry Stickman. Captured by the Government. has... He's been given the chance to clear his name by taking down the notorious Top Hat Clan. You've been quite elusive. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. Charlie here will be bringing Hey, I've been, I've been looking at the numbers. Help, help. Oh, good work, Henry. <laughs> Now just get him to us. He'll get you to laugh back. Hey, you. Hey, stop right there. What's going on? Hey, move out, man. Let's go. Come on, man. Output transcript: Geh out of here. We got cast at a front doorstep. We're not built to deal with this man. Don't evacuate everyone. I can take you with this. Ich hab jetzt alle außer ihn. Und ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Ich weiß, dass der irgendwo. Bei diesem Event ist mit dem Armor dann und dann fällt er halt runter und dann sieht man halt, wie sie sich bekämpfen. Irgendwo da wird der 100% pro sein. Ich weiß nur nicht wo. So Freunde, ich habe ich habe jetzt nachgeschaut, wo er denn sich befindet und ich weiß jetzt, wo er sich befindet. Ich dachte ganze Zeit, dass irgendwo in der Ecke, aber er ist derjenige. Der von den Top-Hats äh, zu den Gegnern hinrennt. Ich habe jetzt extra nochmal meine, meine Aufnahme gestoppt und nachgeschaut in Slow-Motion. Wir warten jetzt hier. Jetzt guckt ihr erstmal nach rechts. Das ist uninteressant, da haben wir schon alles. Und jetzt guckt er nach links. Und jetzt kommt der angerannt. Der. Yes, Membership. Ich musste das jetzt wirklich in meiner Datei, in meiner Videodatei, erstmal nachschauen, wo der da ist und dann war es so einfach. Egal, wir haben alle Bios und jo, die werden wir uns dann am Ende durchlesen, wie immer, ihr kennt das ja. Am Ende werden wir uns die alle durchlesen und jetzt suche ich erstmal die Achievements. Denn wie wir sehen können, haben wir hier noch zwei Seiten, äh, bei zwei Seiten haben wir noch Sachen, die wir noch nicht haben. Hier so drei Achievements hier. Und hier zwei Achievements, ich werde online nachschauen gehen, wo ich die finde, denn ich habe äh, jetzt keine Lust zu suchen, nachdem ich nach dem Typen lange suchen musste. Also, sehen wir gleich, wir sehen wir gleich wieder. Ach du heilige Scheiße. Okay. Wow, das wird ein bisschen äh, kompliziert. Okay, um Biggles Sword zu bekommen, das ist, ich äh, vielleicht sogar das Schwerste. Ähm, was ihr dafür machen müsst, ist, ihr fangt mit, äh, mit dem hier an. Ihr kommt hier zu diesem Raum. Nehmt euch den Schlüssel hier, der hier rauf liegt. So, und dann macht ihr euch. Macht ihr weiter. Hier macht ihr dann einfach lieb. Bla so, bla, bla, Und dann rettet ihr den Typen hier. Den hier. Der sollte gerettet sein. Ihr rettet, könnt ihr nur retten, wenn ihr den Schlüssel habt. Nachdem ihr ihn gerettet habt. Geht hier ja halt nun ins Vault. Und dann ist das der gleiche, der hier oben rechts runterfällt. Hier. Der fällt da unter. Und hier hinterlässt er einen Flash Drive. Okay. So weit, so gut. Wir haben jetzt einen Flash Drive. So. Ähm, was wir jetzt machen, ist ganz normal weiter spielen. Ich spule das vor. So, und nun hier bei dieser Cutscene. Die Cutscene sollte jetzt ein bisschen anders sein. Okay, genau, perfekt. Jetzt haben wir hier eine Flash Drive. Carl, this code is important, but I'm not sure what it's for. 1, 2, 1, 4. Okay, das Ganze muss man eigentlich nicht unbedingt machen. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht, nicht sicher, ob das aktiviert wird, wenn man den Code nicht... Äh, hier zu Gesicht bekommt, aber das ist auf jeden Fall der Code 1214. Das ist hier cool gemacht. Hier wird es rum, secret.doc.txt. So und mehr ist das halt nicht. Okay, was wir nun machen ist, wir gehen zurück zu diesem Ort. Das heißt, wir machen hier Vacuum. Ja. <lacht> So, nun hier drin klicken wir auf das Pad und geben das Passwort ein. Äh, was war das nochmal? Genau, okay. Ich höre diesen Zelda-Sound und da öffnet sich etwas. Wir müssen nämlich zu dieser Linie jetzt hin. Ab hier weitermachen, okay? Und jetzt Eject. the top have Und so kriegt ihr dieses Achievement. Wow, das ist echt kompliziert. Also das hätte ich nicht alleine herausgefunden. Das ist bestimmt bisher das schwerste Achievement, oder? Da haben jetzt noch die beiden und die beiden. Die werde ich jetzt auch mal eben nachschauen gehen. Okay, das ist eigentlich actually richtig einfach. Einfach auf Parachute gehen. Und dann einfach hier draufklicken. <lacht> Snack. No, yum, yum. Yeah. Mm, ja gut, ne? Oh mein Gott, Leute. Das nächste Achievement werde ich richtig geil finden. Erstmal machen wir das Ending, wo wir der neue Chef werden von diesem Airship. Du denkst, sie sind okay? Big Henry hatte einen Plan. Henry. So, und jetzt müssen wir auf dem Bildschirm auf TF2 klicken. Und ich habe es vorhin noch angesprochen, dass man das sehen kann. Da muss man sogar draufklicken für den Achievement. <lacht> und ja, es ist der Scout. Episch! <lacht> So, ein weiteres gibt es wenn wir den tank benutzen das hier ist eigentlich auch sehr offensichtlich also das hätte ich bestimmt auch noch gefunden dieses achievement er so, wird jetzt festgenommen wir kriegen unser bescheinigung 2013 alles klar sicher ist jetzt so und jetzt müssen wir bei diesem Achievement, äh, bei diesem Rank, das Achievement kommt jetzt, müssen wir hier auf die Sonne klicken. Die hier oben erscheinen wird. Irgendwo. Da. Oh, braucht da jemand einen Hustenbonbon? Und damit fehlt uns noch ein Achievement. Und das werde ich jetzt auch noch mal kurz nachschauen gehen. Okay, Leute, das letzte Achievement ist sehr seltsam. Hier, an diesem Ort, müssen wir den Ninja-Stern werfen. Also wir müssen failen mit dem Ding hier. Zack. Und jetzt, was wir machen müssen, ich weiß nicht, wie man draufkommt. Wir müssen M, äh, U, L, A und N eingeben. Mulan famous movie line not that famous ich weiß nicht was für eine anspielung das ist ich verstehe es nämlich nicht Aber wenn ihr es versteht dann könnt ihr mir bitte gerne in kommentare schreiben und Das müsste es dann gewesen sein wir haben das ganze spiel durch doch ich habe euch ja noch gesagt dass wir die bios alle durchlesen Und genau das werden wir jetzt tun so Henry, haben wir schon Captain Galeforce, the man in charge of the undercover Toppet Raid. It was his idea to recruit Henry. Charles Colvin, oh, Lieblingscharakter auf jeden Fall. A veteran helicopter pilot for the government. He is one of the youngest and most experienced pilots. Uh, okay. Rupert Pry. Warte, wir hatten Rupert irgendwo. Hier ist Rupert. Er ist das. Und er arbeitet nun hier. He's moved up through the ranks quickly. He felt he could do more in the military than he was as a policeman. Reginald Copperbottom, the current leader of the Top Hat Clan. He wears the head of the previously dethroned leader. No. And here, geiles Bild von ihm. Right Hand Man. He's the top hat chiefs right hand. Nobody knows his true name. Geoffrey Plump. His abnormally large head makes it difficult for him to see. Sledge Mac Rush. He can swing a sledgehammer faster than most people swing a blade. Hans Spearman. A bit of a loose cannon. He's known for stabbing wildly with great range. Hedge nicknamed as such because he watches the hatch like a doorman but for hedges. Slice took a blade to the face during an encounter. Now he prefers to stay behind the scenes. Ach stimmt, jetzt sehe ich es auch erst. Da hat hier so einen so Strich. Wins ihr wisst schon wer das ist. Lost his truck da, driving job due to multiple investigations after a stowaway stow was found inside the bank. Ach der Arme, jetzt arbeitet der hier. Oder wie ist es? Ja, der sitzt hier. Moment. Ist der etwa bei den Bösen jetzt? What? Magnus Eriksson, an eager new member looking to move up in the ranks. Floyd Winters, he picked out the most stylish hat he could find when he joined. Dreams of opening a warm farm one day. Derpert Daniels, he's been hooked on the hot new mobile game called Between Us Two. Ah, zockt die ganze Zeit am Handy. hat alles Gesprächs. <laughs> Douglas Merle, he's not a big fan of being airborne. He looking to transfer to a different di division. <laughs> Wilhelm Krieghaus, he's pretty sharp when it comes to technology. The airships doors are just notoriously finicky. Handsome Harold. He considers himself the face of the top hats. With 18 cha, he is good at talking his way out of a bad situation. Alcohol. <laughs> Alcohol. <laughs> a novice photogra. You know, a novice photographer. He took up one of the rooms on the airship to develop his photos to perfection. Oh, we have his photos kaputt gemacht uh, sorry Matthew Norbert he joined the Top heads because he couldn't really think of anything better to do fair enough Benjamin Burseus loves playing single player linear story heavy video games ah ja danke für die geile Info Thomas Chestershire he wears two monocles for twice the class Oldman he's actually not that old but the gray hair Caused everyone to give him the nickname. Oof. Herb Stokes, a master crane operator. He's invented four tricks you can only do with a crane. Ooh, krass. Cool Katie! She gave herself the title Cool Katie. Will it stick? <sighs> Two-ton Tony! He switched from the Mafia to the Top Head Clan. They had more flexible hours and more stylish gear. Koopa Go- uh, Koopa Joe! He volunteered for the tech-support job so that he could be alone and mess around on a computer. Terence Swab The previous leader of the Top Hat Clan. He was overthrown because of his reckless nature and poor leadership. <laughs> Sir Wilford, the Fierte Fourth of his name, one of the strongest leaders in Top Hat Clan history. Billy G He was quite a romantic despite multiple claims that He's is not my lover. TRNK A failed experiment in resurrecting a long dead leader. Didn't last long before he turned on everyone. Der Arme. Judge Finks He's secretly been considering leaving the Tophead Clan. Oha. <gasps> Oha. Manual Friend <laughs> He was so eager to finally fly on the airship. It was his dream ever since he joined the Tophead Clan. Oder oh, Arme. Harry Butts. He'll never admit it. But he joined the Topper Clan to get back to everyone that made fun of his gro name growing up. Oh. Rounder Pounder. Round gone, Pound, yeah. His catchphrase. Rounder gun Pound, yeah. ja. Oh, yeah. So, der schwierige. Mr. Black. Oder <laughs> Blonde. Keine Ahnung. Was on track for a doctorate, but ran into financial troubles. He joined the Topper Clan in hopes of funding himself again. Mac Damper. He follows orders. All his money goes into his flower shop back home. <laughs> flex, or no, flex? Hamley, a meat he meat heat, genau. A mad head, uh, a mad head. Yeah, a mad head. Unleash, unleash him, and he's like a mad dog. What? Ey, manche Sachen sind echt schwer zu lesen. Tut mir leid dafür. Naruto Kage. Kage? NATO Kage! He learned the secret technique to running way faster. Plus it makes it harder to get hit, bull, hit by bullets. Yeah, Naruto. Bob Hoss. Oh, das erinnert mich aber an Bob Ross. This is his first mission outside of training. He's really worried he won't do a good job. Oh, der arme. Joe Hunter! He was hoping to see some action in the Top Hat Mission. Good thing Henry failed, then. Rayu, Ja, das ist ja in der Anspielung Ryu. He joined the Top Hat Clan in hopes of traveling the world to find the strongest fighters. Und dann haben wir... KENT! He was betrayed by his friend, who left the Academy to join the Top Hat Clan. He hopes to bring him back. Samuel Mundy schon wieder! Von, von, äh... Uh, Diamond. He was contracted out in case a large battle with the top heads broke out under the spy JacQu letod as sneaky Devil. He tries to disguise himself as members of the enemy ranks, though his top hat never disappears. <laughs> Mr. Brimley wears his head super low, which makes it a bit difficult to see honestly. Sammy, sorry. He refuses to ever apologize for anything on principle. But that name is okay. Nate Box, he was called into action before he passed his clone quarters combat training. The arme. Quick draw! One of the fastest shooters in the top hand clan. His accuracy is not so good though. Well, Goo Guy! One awkward conversation about goo on your first day, and that's all you're known for? armor type. Wilson Stone, the director of this branch of the CCC. His employees agree he is one of the best CCC directors. Larry Gordon, for someone who works at the center for chaos containment, he doesn't take the news of chaos very well. Abigail Stone, wife of Wilson Stone. His time away can be tough, but they have weathered many years together. Timmy Stone, son of Wilson and Abigail Stone. He loves spending time with his dad when he comes back from work. Yay! <laughs> Matt Steele, creator of the mobile suit prototype along with his brother. He sketched up the s schematics and did the math. Kurt Steele, creator of the mobile suit prototype along with. That's guy here. Uh, along with his brother, he constructed and engineered the suits. Okay, das Ende ist halt ein bisschen anders. Mod DK Booker. Cool suits, can I try? <lacht> Und Dave Panpa, ihr wisst schon. Da, der hier. Der war. Ich glaube, der war hier auch irgendwo. Ja, yep, hier, der neue. Dave Panpa, Wurde gefangen genommen aus irgendeinem Grund for some re for one reason or another he's been captured by the top hat clan and now sits in the brick. Oha, die haben ihn einfach gefangen genommen. Warum? Voll gemein, oder? Und Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wartung freuen und in der nächsten Folge könnt ihr dann fleeing the complex erwarten. Das Spiel, was die meisten wahrscheinlich kennen von euch. Haut rein und ciao Leute.